Liebe Freundinnen und Freunde, in unserer Tageslosung steht heute, heute wird der Tag des Heils sein. Ich stehe hier sozusagen in einer heilen Welt. Wir leben hier draußen in Brandenburg, mitten im Grünen, die Vögel zwitschern, alles wächst, der Sommer kommt, die Sonne scheint. Es ist eigentlich wirklich eine heile Welt. Und so habe ich auch auf diesen Tag eine heile Aussicht. Aber das ist nicht für alle Menschen auf der Erde so. Manch einer oder manch eine hat Schmerzen oder jemanden verloren, Krisen in den Familien, etwas, vor dem man sich fürchtet heute und Menschen an anderen Orten der Erde, die vielleicht heute aufwachen und Angst vor Krieg haben, vor Gewalt, vor dem, was vor ihnen liegt, an Unrecht und Ungerechtigkeit, ist für die dann auch ein Tag des Heils? Letzte Woche ist einer unserer Flüchtlinge, der schon lange in Deutschland war, abgeschoben worden nach Nigeria. Natürlich frage ich mich, wie wird es dir dort jetzt gehen? Dort sind Unruhen, ein Tag des Heils? Und so könnte manch einer und manch eine sagen, kann ich heil werden, ist zu viel Unrecht auf der Welt. Und trotzdem kann dieser Tag für uns alle ein Tag des Heils werden. Und zwar, indem wir selber etwas heilen. Vielleicht uns selber, die wir Angst haben, aber vielleicht auch einfach einem anderen Menschen zur Seite stehen. Ein Menschen, der trauert, ein Menschen, der der oder die Trost braucht. Einfach mal zuhören und uns vornehmen, mindestens an einer Stelle des Tages jemanden, etwas heilendes zu geben dann kann dieser tag auch für uns ein tag des heils werden überall können wir unterstützen und helfen nicht der ganzen welt gleichzeitig aber der vorsatz für heute wenigstens bei einem menschen da zu sein wenn er oder sie mich braucht das ist schon was und wenn wir das alle machen dann wird es wirklich ein tag des heils für ganz viele und irgendwann bricht dann das Heilsein für die ganze Erde an. Da erbitten wir den Segen Gottes und wir bitten ihn dabei zu sein, diese Erde heil zu machen. Tschüss und einen heilenden Tag heute. Tschüss.